In diesem Video besprechen wir, wie man mit GeoGebra und dem Konkurrenzsatz Seite-Seite-Seite-Dreiecke erstellt. Dies ist das dritte einer Reihe von vier Videos zu den Konkurrenzsätzen. Die anderen Videos sind in der Beschreibung verlinkt. GeoGebra habe ich im ersten Video Seite-Winkel-Seite etwas ausführlicher erklärt. Hier geht es schneller voran. Wir erstellen ein Dreieck mit dem Konkurrenzsatz Seite-Seite-Seite. Von dem Dreieck sind drei Größen gegeben eben die drei Seiten A, B und C. Diese Seiten sind hier im Dreieck blau gekennzeichnet. Wenn ihr euch fragt, ob das auch mit drei Winkeln geht? Nein, das funktioniert nicht. Wenn nur die drei Winkel gegeben sind, kann man beliebig viele verschieden große Dreiecke erstellen, die einander ähnlich sind. Wir stellen eine Strecke mit fester Länge. Ich habe mit der Seite C angefangen. Die Strecke muss man nach dem Erstellen passend umbenennen. Man könnte die Strecke natürlich noch verschieben, hier ist aber schon alles richtig. Nun erstellen wir zwei Kreise. Als erstes B'. Warum habe ich das B' genannt? Irgendwo in diesem Kreis liegt die Seite B. Wo die Seite B liegen wird, sehen wir später am Schnittpunkt mit dem zweiten Kreis. Um B' zu erstellen, wählen wir das Werkzeug Kreis mit Mittelpunkt und Radius aus klicken A an und geben den Radius ein. Dann noch umbenennen. Als zweites kommt der Kreis A' dran. Das machen wir genauso wie bei B'. Da, wo sich die beiden Kreise schneiden, erstellen wir im nächsten Schritt den Punkt C. Da wir Dreiecke gegen den Uhrzeigersinn erstellen, muss der Punkt C über die Linie und nicht unter die Linie. Mit dem Schneidewerkzeug erstellen wir den Punkt C. Werkzeug auswählen, anklicken, umbenennen, fertig. Nun fügen wir die beiden Schenkel A und B hinzu. Dazu verwenden wir zwei Strecken. Am Schluss werden die Strecken wieder umbenannt. Ihr seht da schon, in dem Dreieck habe ich alles schon fertig gemacht und auch die Strecken entsprechend umbenannt. Um unsere Konstruktion schöner zu machen, blenden wir die Kreise aus. Dazu kann man das Werkzeug Objekt anzeigen, ausblenden verwenden. Man wählt das Werkzeug aus, klickt nacheinander auf die Kreise, dann werden diese ausgegraut, dargestellt. Am Schluss muss man das Werkzeug wechseln. Dann sind die Kreise unsichtbar geworden. Beispielhaft will ich noch einmal zeigen, wie man einen Winkel misst. Hier Alpha. Erst B anklicken, den ersten Schenkel. Dann A den Scheitelpunkt, dann C einen Punkt auf dem zweiten Schenkel. Bei Bedarf kann wieder umbenannt werden. Ich will den Winkel an etwas anders anzeigen lassen. Dazu öffne ich mit einem Linksklick auf den Winkel das Ansichtsmenü. Hier kann ich die Farbe anpassen, den Wert ausblenden oder anzeigen lassen und so weiter. Über das Dreipunktmenü gelange ich in die Einstellung, wo unter Größe die Anzeigegröße des Winkels eingestellt werden kann, aber das habe ich schon im Video Seite, Winkel, Seite erklärt. Es wäre Thema eines anderen Videos, wie man den Winkel gerundet anzeigen lassen kann. Also sind wir hier fertig.